Herzlich willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft an Wirtschaftsgymnasien in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Trat. Heute stelle ich Ihnen das geldpolitische Instrument der Mindestreservepolitik der Europäischen Zentralbank EZB anhand eines Beispiels vor. Die Europäische Zentralbank EZB schreibt den Geschäftsbanken vor dass sie einen bestimmten Prozentsatz der Kundeneinlage als Mindestreserve MR bei der EZB in Form einer Sichteinlage halten müssen. Die EZB verfolgt mit der Mindestreservepolitik das Ziel, die Kontrolle über die Ausdehnung der Geldmenge zu behalten. Umso höher der Mindestreservesatz R ist, desto geringer dehnt sich die Geldmenge aus und desto geringer ist das Zinsniveau der Geschäftsbanken. Im Umkehrschluss heißt das also, umso niedriger der Reservesatz R ist, desto stärker dehnt sich die Geldmenge aus und desto höher ist das Zinsniveau der Geschäftsbanken. Die EZB kann mittels der Festsetzung des Mindestreservesatzes das Zinsniveau der Geschäftsbanken zumindest indirekt beeinflussen. Beispiel. Die Geschäftsbank 1 erhält von der Europäischen Zentralbank einen Kredit in Höhe von 10 Millionen Euro. Die EZB behält jedoch 20%, also 2 Millionen Euro des Kreditbetrags, als Bar- und Mindestreserve ein. Die Geschäftsbank 1 darf über die restlichen 80%, also 8 Millionen Euro, frei verfügen. Der Betrag wird als sogenannte Überschussreserve Ü1 bezeichnet. Die Geschäftsbank 1 vergibt an die Geschäftsbank 2 einen Kredit in Höhe von 8 Millionen Euro, also in Höhe der Überschussreserve 1. Die Geschäftsbank 2 muss wiederum 20%, also 1,6 Millionen Euro, als Bar- und Mindestreserve bei der EZB anlegen. Die Geschäftsbank 2 darf über die restlichen 80%, also 6,4 Millionen Euro, frei verfügen. Dieser Betrag wird als sogenannte Überschussreserve Ü2 bezeichnet. Die Geschäftsbank 2 vergibt an die Geschäftsbank 3 wiederum einen Kredit in Höhe von 6,4 Millionen Euro als in Höhe der Überschussreserve 2. Die Geschäftsbank 3 muss wiederum 20%, also 1,28 Millionen Euro als Bar- und Mindestreserve bei der EZB anlegen. Die Geschäftsbank 3 darf über die restlichen 80%, also 5,12 Millionen Euro, frei verfügen. Dieser Betrag wird als sogenannte Überschussreserve Ü3 bezeichnet. Die Geschäftsbank 3 vergibt an die Geschäftsbank 4 wiederum einen Kredit in Höhe von 5,12 Millionen Euro, also in Höhe der Überschussreserve 3. Die Geschäftsbank 4 muss wiederum 20%, also 1,024 Millionen Euro, als Mindestreservesatz bei der EZB anlegen. Die Geschäftsbank 3 darf über die restlichen 80%, also 4,096 Millionen Euro, frei verfügen. Dieser Betrag wird als sogenannte Überschussreserve Ü4 bezeichnet. Und so weiter. Und so weiter und so weiter. Um die Gesamtsumme des im Geschäftsbankensystem entstandenen Kreditvolumens zu berechnen, wird folgende Formel verwendet: Kreditschöpfung aller Geschäftsbanken ist gleich Überschuss der Geschäftsbank 1, Ü1, mal Klammer auf 1 durch den Reservesatz in Prozent, Klammer zu. Der Term 1 durch den Reservesatz in Prozent wird auch als Geldmengenmultiplikator M bezeichnet. Für das vorliegende Beispiel heißt das also, die Summe der Kredite im gesamten Geschäftsbankensystem beträgt 50 Millionen Euro, die Summe der Bar- und Mindestreserve im gesamten Geschäftsbankensystem beträgt 10 Millionen Euro, die Summe aller Überschussreserven, also der, der gesamten Kreditgewährung im gesamten Geschäftsbankensystem, beträgt somit 40 Millionen Euro. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen das geldpolitische Instrument der Mindestreservepolitik der Europäischen Zentralbank EZB anhand eines kleinen Beispiels vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Dratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.